Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Wie immer spielen wir Ranked, das heißt immer fast immer. Naja, ihr wisst schon, ihr wisst was ich meine. Wenn nicht, naja, dann wird schon drauf kommen. Hm, ich glaube, doch ich behalte genau diese Karten. Oh, cool das ist cool dass ich den so habe ich bin ziemlich zufrieden das wird ein sehr aggressiver start okay. rest in peace aggressiver start da ja, wisst ihr was bleiben weit aggressiv einfach weil wir damit gleich eh nur die karten bekommen also wieso nicht meine freunde den zeigen hier, was es bedeutet alle karten rauszuschmeißen und trotzdem karten zu haben oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. da haben wir ganz harten erwischt ganz harten sag ich ja so ist deine chance spiel eine karte <lacht> oh ein Mech spielt er. oh mein gott jetzt jetzt haut er raus jetzt haut er raus frage ist welchen von den beiden machen wir zuerst kaputt will ich den hier haben wir hier ach genau wertfällt das heißt wird uns einmal auf Face angreifen und danach verliert er sein eine schöne Karte denke ich zumindest oder er verliert ein Removal mal sehen Was suchst du ja, er wird die Karte auf jeden Fall behalten oder auch nicht. Okay. Oh, uh, da hört sich aber auch extra Karten. Oho. Ganz ein ganz abgebrüter da hier im Stadt. Ja, alles kein Problem für uns. <lacht> Was tut er? Er denkt nach. Oh, er haut raus. Er haut raus. Oh, er haut richtig raus. der haut richtig raus. Der Typ haut richtig raus hier. Den oder den? Was machen wir zuerst kaputt? Ich finde, wir machen... Den. Obwohl, obwohl. Oh doch. Spielen wir. Hm. Ich dachte, damit der nicht von ihnen zerstört werden kann. Oder was auch immer. Keine Ahnung, was ich da laber. Mal schauen was so abgeht. Ach scheiße, wir hätten ja den hier kaputt machen können. Hm, naja, egal, egal, passt schon. Oh shit. Shit. Oh shit, oh mein Gott, ich glaube der geht auf Face. Nicht ganz. Hm. <lacht> ja keine Frage als erstes machen wir den hier kaputt obwohl doch dann machen wir den hier kaputt oh yes und jetzt machen wir den hier noch kaputt hm, das ist schlau ja ich denke es schon Ach Scheiße, wir können ja die Falle gar nicht spielen. Oh, bin manchmal ein wenig... Oh nö, oh nö, das ist nicht cool. Da hat er uns fertig gemacht. Da brauchen wir gleich mal aufgeben, den e Gibt es keine Zeit mehr zu retten. Oh jo da haben wir richtig schön aus dem Maul bekommen. Aber das macht uns, nichts. ich, dann vielleicht gleich den nächsten Gegner suchen. Wir sind ja, steh auf Menschen, wir bleiben nicht liegen, sondern direkt weiter. Los, bring mir den härtesten Gegner, den du finden kannst. Ich mache ihn fertig. Easy. Kein Problem für mich. Ich meine das ernst. Kein Problem. Okay, es wird ein Problem, aber. Nein, kein Problem. Juckt. Los. Los, los. Bring mir den Champion. Hm. Ich hasse Paladin. Aber kein Problem für uns. Machen die beiden weg. Okay, okay, okay. Cool, cool, cool, nicht schlecht. Und da bekommen wir den auch wieder. Haben wir gleich mal zwei Damage raus? Minimum. Der wird sich wahrscheinlich ein 2-2 mit Divine Shield ähm, ich Meine, das machen die immer. Jedes. Oh, oh, oh der. Oh, da will mal hier was ganz anderes, was ganz Neues ausprobieren. Oh, das lasse ich gar nicht erst zu. Der hat wahrscheinlich diese eine Karte, die drei von diesen ähm, Silver und, oh mein Gott, der hat ihn noch mal der will mich echt, der will mich echt auf Nerven gehen, aber das sind mir natürlich genau das, was wir brauchen er hat einfach so zwei neue Entwickler reingeworfen, ohne irgendwie, ja, ich wusste es war oh ja klar, war oh ja klar Okay, aber... Nichts, was uns Probleme machen sollte. Denke ich... Oh, das nervt. Das nervt jetzt ein wenig. Na egal. Das ist zwei Damage erspart. Hätte man noch von uns... Oh, oh, oh. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. <lacht> <lacht> ich das? Ja, das lohnt sich So Was machst du jetzt, mein Freund? Kriegst du mich oder machst du einfach den kaputt und spielst du Monster Oh, oh, ah, okay, ich verstehe stehe korrekt oder korrekt schauen wir mal was kommt da so schön raus Never, oh. ach scheiß drauf wird eh nicht so viele space kosten also der die beiden töten hat er noch neun leben egal nee, nicht der hat dann noch für neun Leben haben. der hat noch sechs Leben und oh, er schenkt mir noch fünf Leben wie du von dir oh oh oh der haut raus nicht jetzt die richtige katze oh und ich ziehe sie ha ha ha dumm gelaufen mein Freund sehr dumm gelaufen. Sehr, sehr dumm gelaufen für dich. Ja, tut mir leid. Und mit diesem Rape beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn nicht, dann... Ich weiß auch nicht. Dann, dann verpisst dich mal. Was willst du dann hier? Warum guckst du an mein Video, wenn es dir eh nicht gefällt? Auf jeden Fall haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.